Also manchmal ist es wie verhext. Jetzt hast du gerade auf den Senden-Button gedrückt, die E-Mail ist raus und du merkst, nein, da sind Fehler drin, da sind Fehler drin. Und jetzt sage ich dir was, das sind Fehler, die du hättest vermeiden können. Es gibt ähm, ganz tolle Tricks, wie du dir zum Beispiel die Artikel merken kannst. Und ich weiß, dass der deutsche Artikel von vielen als wirklich das Schlimmste in der ganzen deutschen Grammatik wahrgenommen wird. Der, die das, oh, das lerne ich nie. Wie oft habe ich das schon gehört? Ich höre das immer wieder. Dabei gibt es tatsächlich ganz einfache Tricks oder einen, einen ganz einfachen Trick, mit dem du dir 80 aller Artikel merken kannst. Und ich will dir mal kurz ein Beispiel zeigen, damit du weißt, von was ich spreche, was, ähm, was ich hier gerade meine. Falls du mich noch nicht kennst, ich bin Petra und ich zeige dir, wie du gerade solche wichtigen Texte, so wichtige E-Mails, so schreibst, dass du dich nachher nicht ärgern musst, wenn du auf den Senden-Button gedrückt hast, und du stellst fest, boah, das da sind Fehler drin. Nee, die machst du nämlich nicht mehr, weil du von mir hier ganz tolle Tipps bekommst. So, aber jetzt habe ich dir versprochen, dass ich dir davon erzähle und jetzt will ich es auch umsetzen. Und zwar, du kennst ja das Wort Optimist. Vielleicht bist du sogar ein Optimist, was ich sehr hoffe. <lacht> Aber ähm, selbst wenn du jetzt ein Pessimist bist, aber davon gehen wir jetzt nicht aus. Optimist hat die Endung ist, optimist und den Artikel der, maskulin, der Optimist. Und jetzt kannst du dir ganz einfach merken, dass alle Wörter, die diese Endung haben, ist, maskulin sind. Das heißt... Du musst dir nicht mal all diese Wörter merken, sondern du merkst dir nur eines, und zwar eines, das du schon kennst. Der Optimist. Und weil du ja selber einer bist, kannst du es dir gut merken. Also der Optimist, alle Wörter mit ist am Ende, alle Nomen sind maskulin. Und genauso ist es mit äh, Wörtern, zum Beispiel mit, ich gebe ein Beispiel, das du auch kennst, ENZ, die Intelligenz. Die Intelligenz, ENZ am Ende heißt, dass das Wort auf jeden Fall feminin ist. Und schau mal, du kennst jetzt schon ein Wort mit dieser Endung, die Intelligenz. Jetzt weißt du automatisch, dass all diese Wörter auch feminin sind. Und damit was komplett machen, gebe ich dir noch ein weiteres Beispiel, nämlich ein Beispiel für Neutrum. Jetzt muss ich gerade mal kurz auf meinen kleinen Spickzettel schauen und ich zeige dir hier das Beispiel Dokument. Dokument. Alle Wörter, alle Nomen, die das Ende ENT haben, sind Neutrum-Nomen, neutrale Nomen. Alle Wörter, die also die Endung ENT haben, haben den Artikel DAS. Und jetzt fallen dir sicher ganz viele Wörter dazu ein. Das Dokument, das Parlament, das Instrument. Ja, also Und da kennst du garantiert eines, von dem du jetzt den Artikel nicht mehr lernen musst, sondern du kennst es schon. Also, du kannst diese Regel auf alle Wörter mit dieser Endung übertragen. Ist es nicht super? Ich finde es total praktisch und du kannst dir, wenn du da eine Liste auf deinem Schreibtisch hast und diese Liste passt auf eine DIN A4-Seite, maximal zwei, aber du kannst tatsächlich 80% aller Nomen damit abdecken und ähm, weißt jetzt plötzlich von 80% aller Nomen den Artikel. Und wenn du das Pareto-Prinzip genauso liebst wie ich, dann weißt du, 80% sind eine richtig coole Sache. So, aber vielleicht bist du auch ein Perfektionist, der Perfektionist. Dann willst du natürlich noch mehr wissen und diese Tipps, die du, mit denen du jetzt noch weiter optimieren möchtest, mit denen du noch über die 80% kommst, die zeige ich dir in meinem Webinar und da ist allerhand zusammengekommen in den letzten 14 Jahren, in denen ich Deutsch als Fremdsprache unterrichte. Oh ja, glaub's mir, ich habe wirklich fleißig Buch geführt und habe mir viele, viele Dinge aufgeschrieben, notiert, die einfach sehr, sehr gut funktioniert haben und die den Leuten immer wieder geholfen haben. Also mein Webinar findet statt am 27. Mai auch wenn du an diesem Tag keine Zeit hast, melde dich an. Ich schicke dir dann per E-Mail eine Aufzeichnung zu und du kannst es dir ganz in Ruhe anschauen, falls du nächsten Donnerstag doch lieber picknicken gehen möchtest. Ja? Aber natürlich freue ich mich, wenn du live dabei bist, dann kannst du nämlich auch live deine Fragen stellen. Also, oben ist der Link, klick drauf, melde dich an, ich freue mich, wenn wir uns sehen. Ja? Nochmal ganz kurz zum Schluss, falls du später dazugekommen bist. Mein Name ist Petra und ich zeige dir, wie du richtig gute E-Mails schreibst, vor allem, wenn sie wichtig sind und wenn du damit vielleicht sogar berufliche Ziele verfolgst oder dich einfach gut darstellen möchtest und eine richtig gute Arbeit in deinem Beruf machen möchtest. Ich wünsche dir einen schönen Abend und schau rein, denn morgen gibt es das nächste Video, mit den nächsten Tipps für alle, die die einfach noch ein Ticken besser sein wollen. Okay, klasse und vor allem sicher und zeitsparend. Das ist ja das Wesentliche. Tschüss, mach's gut und jetzt schnell klicken. Ups, jetzt finde ich den Aus-Button. Tschüss.